Leute und willkommen jetzt zu einem neuen Part und zwar Apex Legends. <lacht> Kennt überhaupt das Spiel noch jemand? Ja. Das war mal ein Hype. Ist sowas wie Fortnite. Und ich spiele hier jetzt in Trios. Und man sieht hier, es gibt verschiedene Charaktere, die haben auch andere Fähigkeiten. Ich muss ja euch ein bisschen das Spiel erklären, wie das funktioniert. Mach euch mal die Basics. Ich höre Gegner. Also, ja, ich, und ich kann scannen, ob in unserer Nähe Gegner sind. Und nein, Mann, Der hat mir meine Waffe geholt. Ich will keine Pistole. Ich wollte die Maschinenpistole haben. Hier noch eine Pistole, danke, Mann. Oh, die ist tot. Oh, da war jemand. Feuer auf den Feind. Er Vier Gegner geortet. Ach, scheiße. Ja, ich sehe auch hier, mein Charakter kann auch hier so Spuren suchen, wo die ganzen Gegner waren. Und die waren hier auf dem Dach. Das sehe ich. Warum bist du wieder tot? Mann, ey. Jetzt bin ich allein. Danke, Mann. Aber ich spiele das Match noch bis zum Ende. Weil, warum nicht? Ja, endlich eine Maschinenpistole. Ah, das tut das, das gut. Ach, Moment, Moment, Moment. Ah, endlich mal was. Endlich mal eine Sache, die gut ist. Sogar hier mit einem Visier. Fuck! Mann, das ist so scheiße, einfach nur. Hey, Luftangriff. Und da kommt ein Gegner und ich hab mein scheiß Sturmgewehr an. Wie habe ich es hab überhaupt hinbekommen, zwölf Kills, Mann. Aber ich bin auch nicht so schlecht, wie man jetzt denkt. Aber ich bin auch nicht so schlecht, wie man jetzt denkt. Junge, ich bin alleine und mein, meine ähm, Teammates sind irgendwo am Arsch der Welt. Aber hey, hier gibt's Schnee. Super. Ich habe mir Helm Stufe 2 zufälligerweise. Du darfst, ja, du darfst ja holen. Korrekt, Digga. Ich, ich hab gehört. Ha! Ha! <lacht> Gesamter Squad ausgeschaltet. Boom! Und die da denken, die sich auch so. Oh. Ey, Nageladen hab ich. Ach Junge, die Waffe sieht mit Visier so scheiße aus. Guckt euch das da mal an. <lacht> Aber die sieht, die sieht mit Visier richtig gut aus. Ich hatte das ist ja mal ein Gegner. Hol oh, den Scheiß. Sorry, Mann. Hey, Mann. Ich habe ihn doch hab gegeben. Also es gibt natürlich. Und da ich also. Wie soll ich sagen? Sprachen lernen. Bubble. Wir sterben wieso an dem Ring. Also. ja Was sage ich zum Abschluss? Das war eine Scheißrunde. Ganz einfach. Wir konnten gar nichts. Ich verpiss mich. Das ist scheißegal, ob ich für wenig Schild habe oder nicht. Der jetzt jetzt hier rasiert. Fuck, ich sterbe. Sorry, Bro, wir sind tot. Mann, warum muss das so scheiße sein? Kann ich jetzt mal bitte in ein Match reinkommen? Ich will doch nur ein Match mit einem Kill. Bitte. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee, nee. Halt, stopp. Halt, stopp. Was soll die Scheiße? Jetzt muss ich den holen. Mann. Junge, ich, ich knall den ab. Ich knall den einfach jetzt nur ab. Boah, verpiss dich. Man hört ganz leise den Sprachstil. Ich müsste den mal ausmachen. Boah, ich fühle mich auch irgendwie größer. Haha. Mach! Ha! Ha! So macht man das. Einer weniger. Kontakt. Du bist der neue Kehlspitzenreiter. Easy. So macht man das. Ich schon Gegner, ich schon Gegner, ich schon Gegner.